Noch mehr Möglichkeiten. Ich bin Sonja, ich komme ursprünglich aus Karlsruhe und ich studiere in Mannheim im 10. Semester Medizin. Ich bin Bernd, ich komme ganz aus der Nähe von Mannheim und studiere jetzt hier Soziologie. Mein Name ist Tamara und ich komme aus Heidelberg. Ich bin Doktorandin am Lehrstuhl Pädagogische Psychologie. Und ähm, ich forsche, ich promoviere und äh, gebe Lehre. Ich bin Kerstin, ich komme aus dem 800 Seelen von der Schwäbischen Alb und wohne jetzt in der Großstadt Mannheim und studiere hier Soziologie und Psychologie. Also, mein Name ist Andreas Neubauer, ich komme aus Passau und promoviere hier in Physik. Mein Name ist Lena, ich komme eigentlich aus München und studiere jetzt aber im zehnten Semester hier in Mannheim Medizin. Dann, meine Eltern haben sich eigentlich so aus meiner Bildung seit meiner sechsten Klasse rausgehalten, weil sie dann auch immer gesagt haben, oh, weiß nicht, kenne ich nicht, weiß nicht, wenn du denkst, dann, dann wird es schon richtig sein. Und meine Geschwister haben dann immer so ein bisschen, was, du willst Soziologie studieren? Was willst du damit überhaupt machen? Ähm, ich wusste ungefähr ab der zehnten Klasse, dass ich gerne Medizin studieren möchte, habe mich aber nicht so wirklich damit rausgetraut, weil es in meiner Familie keine Mediziner gibt. Ja, Einmal Abitur auf dem zweiten Bildungsweg nachzuholen. Er hat auch ein bisschen Überwindung gekostet, weil ich damals sehr ja berufstätig war. Und anschließend musste ich das auch noch meiner Familie irgendwie verdeutlichen, dass ich jetzt wieder zur Schule gehen will. Und irgendwie hing ich so zwischen den Seilen, wusste irgendwie nicht so richtig, was ich, was ich eigentlich machen soll, wo ich hin soll, wen ich ansprechen kann. Ja, ich habe, glaube ich, viel zu viele Leute gefragt und viel zu viele Berufstests gemacht, weil bei jedem Test kam dann was anderes raus und dann war ich noch viel mehr verunsichert. Die Zweifel sind vor allem, dass man sich überlegt, ob man den Rest vom Studium eben auch nicht schafft, ob man da nicht gut genug ist. Und hatte auch so ein bisschen Uni, Uni, oh, oh, oh, oh mein Gott. Jetzt, wo ich Arbeitergehend kenne, ist, ist viel Druck weg, es ist viel Orientierungslosigkeit weg, weil wenn ich etwas noch nicht konkret weiß, dann... Habe ich jetzt einen Ansprechpartner? Ich weiß, dass mir geholfen wird. Ich äh, habe mich dann auch sehr, sehr schnell wiedergefunden in den vielen Problemen, die auf der Homepage an, angesprochen werden. Ja. Und, äh, aber auch in dem, in dem Willen, äh, andere zu unterstützen, einfach dieses Wissen zu vermitteln. Die haben mir so erzählt, was die machen, die betreuen, Leute, die an die Uni kommen. Ich dachte, wow, cool, das hätte ich selber so gut gebrauchen können. Und dachte, das ist cool, da, da lohnt es sich zu engagieren und da will ich mitmachen. Ähm, bei uns kann man sich auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen engagieren. Jeder macht das, worin er gut ist. Wir gehen auf äh, Hochschulmessen, auf Berufsmessen, haben da einen Stand, sind da einfach äh, vor Ort. Und wenn die Leute Fragen haben, wir haben Infomaterial zu BAföG zu Stipendien. Also ich war schon bei so Infoständen dabei, zum Beispiel an der Fachhochschule waren wir auf dem Erstitag. Tag. Ich habe das Mentorentraining mitgemacht, äh, bei der internen Fortbildung war ich dabei. Also ich habe seit ungefähr einem Jahr zwei Mentees, das sind natürlich auch zwei Schülerinnen, die würden gerne Medizin studieren und da kann man ganz viele Mythen aufklären ganz schnell zum Beispiel braucht man fürs Medizinstudium noch einen Lateinabschluss, ähm, lauter solche Sachen ist Physik wirklich so schwierig und die kann ich dann wirklich gut beraten. Auch. Und dann reden wir ein bisschen miteinander und dann erzähle ich von mir und sage: Hey, vor einem Jahr war ich genau an deiner Stelle. Mir ging es genauso und äh, mach dir keinen allzu großen Kopf. Das Studium ist nicht so schlimm, wie du denkst. Und dann nachher geht derjenige raus, weiß vielleicht immer noch nicht genau, was er machen will, aber weiß auf jeden Fall, es wird nicht so mega dramatisch, wie ich mir das jetzt vorstelle. Und ich kann das schaffen. Ich hatte eine sehr, sehr positive Erfahrung gemacht, dass es wirklich äh, viele Leute gibt, die mit denselben Problemen zu kämpfen haben und dass man aber auch viel bewegen kann. Was für ähm, Fallen oder Fettnäpfchen man eben nicht unbedingt noch mal reintreten muss, weil vielleicht schon einer von, von uns da reingetreten ist und äh, ja das können, das können sich dann Arbeiterkinder, die zu uns kommen, äh, sparen. Soziale Gerechtigkeit ist mir wichtig und ich denke, dass, das, äh, dass Kinder oder Jugendliche aus nicht akademischen Familien wirklich teilweise benachteiligt sind und ich denke, dass es aber auch gute Chancen gibt, äh, das zu ändern. Mir geht es nicht darum, nicht nur darum, was studiert jemand oder dass jemand studiert. Mir geht es darum, dass Leute einfach das Richtige tun für sich. Und einfach den Leuten zu zeigen, was für Potenzial in ihnen stecken. Und das habe ich auch gerade noch mal in der Gruppe noch mehr gelernt. Also, mach mit bei Arbeiterkind. Ihr lernt wahnsinnig viele interessante, nette Leute kennen und könnt wahnsinnig viel bewegen. Komm gerne vorbei, wir freuen uns auf dich. Wie habe ich das eben so schön gesehen? Ach das Sinn